Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Projekt von mir und zwar ist das Projekt Omori. Ein psycho spiel der etwas anderen Art, da es sich eigentlich um ein sehr aktuelles Thema hält. weil gut, eigentlich ist es immer aktuell. Es geht nämlich um Depressionen und wie man sie verarbeitet. Und deswegen freue ich mich sehr darüber, dass ich dieses Spiel spielen kann. Ich habe es auch mal angespielt und sagen muss sagen, es ist ziemlich, ziemlich düster. Ich spiele komplett auf Englisch, ich werde es natürlich auf Deutsch übersetzen für euch. Dann starten wir mal direkt rein, oder? Macht dir keine Sorgen. Alles wird in Ordnung sein. Egal, was passiert. Versprich mir, dass wir immer füreinander da sein werden. Versprich es mir. Willkommen im weißen Raum. Du lebst hier schon so lange wie du dich erinnern kannst. Darauf, dass es passiert. Eine Taschentuchbox, um deine Sorgen wegzuwischen. Eine Glühbirne hängt von der Decke, wo auch immer sie ist. Möchtest du so hineingucken? Ja. Es ist pechschwarz in, äh, in drin. Du kannst nichts erkennen. Du hast den Laptop gestartet. Was möchtest du tun? Starten wir mal auf dem Bildschirm. Sehr interessant. Du hast auf dem Bildschirm gestartet. Was möchtest du tun? Tagebuch. Heute habe ich Zeit mit meinen. Äh, heute habe ich äh, Zeit im weißen Raum äh, verbracht. Verbracht. Weißen Raum, weißen Raum, weißen Raum, weißen Raum. Heute habe ich meine Freunde besucht. Alles war in Ordnung. Das ist ein sehr, sehr spannendes Tagebuch. Die, Hitze von, die Wärme vom Laptop hat deinen äh, Schoß gewärmt. Es fühlt sich äh, schön an. Dein Zeichenbuch. Wird du sie hineinsehen? Ein Kopf mit Blut, würde ich mal behaupten. Ein Bild, was mir einen Schauer über den Rücken jagt. Ich finde das Bild sehr unangenehm anzusehen. Haufenweise Zeichen. Kann ich keinen Sinn drin wirklich erkennen? Was haben wir denn Glieder? da? Ich sehe einen Teddybär, ich sehe ein Ei, ich sehe Augen. Ich kann aber nicht wirklich einen Sinn drin erkennen. Ähm, dann haben wir dann da oben eine schwarze Katze, die alleine ist und unten ganz viele weiße Katzen. Das Spiel dreht sich über Depressionen, von daher würde ich behaupten, der, die Katze schon, äh, da oben ist... Äh, Jemand, der unter Depressionen leidet. Ähm, ein Bild, was ich nicht wirklich erkennen kann, was das darstellen soll. Und viele Augen. Auf der anderen Seite haben wir ein Badezimmer. Mit einem sehr creepigen Gesicht unten in der Ecke. Und ich glaube, dem Hauptcharakter unten, äh, in de, äh, unten in der Badewanne. Der noch creepiger durch ein Auge an der Wand angestarrt wird. Das wäre mir sehr unangenehm. So, dann haben wir hier irgendeine bizarre Traumwelt mit anderen Leuten noch dazu. Dann ein riesiger Katzenkopf, wo ich nicht wirklich erkennen kann, was jetzt der Sinn dahinter ist. Ein Kuchen mit mh, Füllung aus Augen. Sehr, sehr appetitlich. Äh, dann Spielplatz. Ja, kann man auch mal machen. Äh, Butler. Anscheinend geht es dem Charakter schlecht, der im Bett liegt. Dann noch ähm, ja Lampen Lampen aus Blut. Und ein Stück Fleisch. Und dann nichts mehr. Etwas ist in der Nähe heruntergefallen. Gucken wir doch mal. Ich möchte euch nicht zu nahe kommen. Bitte geht weg. Glänzendes Messer. Wer Messer. Ich, ich, ich, ich, ich mag euch nicht. Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Tür. Eine weiße Tür äh, erwirft einen leichten Schatten, mit es zu tun bedürft und bei den Viechern, die hier drin sind, Ich gehofft, dass du äh, bald kommst. Möchtest du Karten mit uns spielen? Wir äh, sind gerade dabei, ein neues Spiel zu starten. Oh. Hoppala. Vergiss es. Oh, oh Mann, was zur Hölle, Aubrey. Du hast alle Karten durcheinander äh, gemacht. Ich war auch noch am Gewinn. Hey, ähm, hey Kel, äh, kein, äh, kein Grund wütend zu werden. Es ist nur ein Spiel. Sei, sei nicht so äh, Hero. Du sagst das nur, äh, weil du am Verlieren warst. Warum ist Kell immer so gemein zu mir? Weißt du, äh, an dem einen Tag hat dieser Tun nicht gut. Mein Stoff dir geklaut und das ist er irgendwo in diesem Raum versteckt. Warum sollte er so etwas tun? Er ist so unreif. Ich meine, äh, was habe ich ihm äh, jemals getan? Oh, ich weiß. Kannst du meinen Stofftür für mich finden, Omori? Bitte. Gut. Jo, Omori. Guck mal, was ich an dem Eintag gefunden habe. Es ist ein Haustierstein. Ist das die klasse? Ah, guck mal. Das ist, das ist eine Bild. Ein, Kle äh, ein kleiner Haustierstein starte ich äh, an von, äh, aus Kells Tasche. Ich nenne ihn Hector. Klar. Was ist los, Omori? Wir haben die ganze Zeit auf dich gewartet. Kelly und Ori haben äh, sich mal wieder gestritten. Man sollte denken, dass sie äh, müde werden äh, nach einer Zeit, aber die beiden sind äh, voller Energie. Ein Baseball, äh, ein Baseball und ein Baseballschläger. Ein Mixer. Ein penibel verpacktes äh, äh, Geschenk. Ein weiches Kissen, was aussieht wie der Kopf eines Mädchens. Möchte zu Toast machen. Logo. Krieg ich den jetzt auch. Du hast Toast gemacht. Schön, du hast Toast gemacht. Ja, ich möchte den aber gerne haben. Ein Foto von jemandem äh, bekannten. Eine einzelne Bohne auf einem Teller. Da hört sie irgendwie so eine Easter Egg an. Ein Tentakel äh, kommt aus dem Boden heraus. Ich kriege langsam hentai vibes Du hast ein Stofftier gefunden. Was auf dem Fernseher? Ein Film auf dem Fernseher. Vier Jungs laufen ein, äh, eine Eisenbahnstrecke entlang. Ein, Katzen, äh, ein, katzenförmiges so uh, uh, uh, ein katzenförmiges Loch. Ist das... Könnte es sein? Aubrey hat sich äh, das Stofftier von dir geschnappt. Hey Kell, guck mal, das ist mein Stofftier. Was zur Hölle? Woher hast du das? Omori hat's gefunden. Schön für mich, dass ich noch äh, echte Freunde habe. Äh, Getschi dir recht, gell? Du solltest besser wissen, äh, als auf anderen herumzuhacken. Aber Orbi hat angefangen. Sie war derjenige, ähm, äh, sie war diejenige, die, äh, die Spaß, äh, die sich über mich lustig gemacht hatte, äh, wegen diesem Maulwurf auf meinem, auf deinem, was? In Ordnung. Ja, der Spiel hat so seine gewissen Witze. Hey Mori, jetzt, ich finde es schön, dass jetzt alles wieder in Ordnung ist. Die zwei äh, kommen ständig aneinander. Marion und Basil haben uns eingeladen für ein Picknick auf dem Spielplatz. Möchtest du, sie, äh, möchtest du losgehen und sie sehen? Ja. In Ordnung alle zusammen. Lasst uns Marion und Basil sehen. Gehst du raus, Omori? Hier ist deine Erlaubnis für heute. 50 Muscheln. Alles klar. 50 Muscheln ist eine interessante Erlaubnis, muss man sagen. Oh ja, frische Luft endlich. Ich liebe die Natur. Nun, lass uns losgehen. Hey, warte eine Sekunde. Helft mir raus, der Jungs, ich stecke fest. Da hat wohl jemand ein bisschen zu, dazu genommen. Nur wenn du bitte sagst. Kell, hör auf rum, rum zu albern und holt mich raus. Okay, okay, fein. Ich hätte dasselbe gemacht. Hm. Hat euch lang genug gebraucht. Oh, Entschuldigung, Prinzessin. bin mir nicht sicher, ob das ein Spielplatz ist, wo man gerne Zeit verbringen möchte, bei den Gestalten, die hier rumrennen. Mari, Basel. Hallo Aubrey, ah, hallo alle zusammen. Wie geht's euch heute? geld war wieder gemein zu mir. Oh nein, nicht schon wieder. Wie konnte er? Ich bin nicht gemein. Aubrey äh, ist halt immer so weinerlich. Nun, Gell, du hast einen guten Punkt gemacht. Nun äh, weiß ich nicht, wem ich glauben soll. Glaub mir. Nein, glaub mir. Kommt runter, ihr beiden. Warum muss es immer so laufen? Kopf hoch, äh, Hero! Sieh dich an! Äh, immer so verantwortungsvoll. Das mag ich wirklich äh, bei dir, weißt du? Komm schon, Mari! Nicht jetzt! Oh, Hero, du, du weißt, ich, äh, ich tu nur ein bisschen necken. Du bist so süß, wenn du, äh, gern, wenn du so schüchtern wirst. Solange wir, warten auf, äh, auf, solange wir auf euch Jungs gewartet haben, für, äh, nicht auf euch Jungs, auf euch Leute, äh, be, äh, haben Basil und ich äh, äh, äh, uns sein Fotoalbum angeguckt. mit ihr mitmachen? Ja, aber klar. Immerhin sind wir diejenigen die auf den Fotos, nie wahr? Basil, Basil, sieh das an. Ich habe keine Fotos äh, von mir erlaubt. Ist wie so der typische Allmann direkt Anzeige. Komm schon, Basil. Äh, der nimmt, äh, nimmt ein Foto von mir auf. Entschuldigung, Kell, ich nehme nur Fotos äh, von Leuten, wenn sie es am wenigsten äh, erwarten. Du magst es, Fotos äh, äh, von Leuten aufzunehmen, wenn sie sich natürlich verhalten äh, und, nicht, äh, wenn sie, und nicht wie vor einer Kamera. Richtig, Basil? Ja, da ist etwas Besonderes über jeden, wie er sein Leben lebt. 15, okay. Das sind die Momente, die ich einfangen möchte. So zum Beispiel... Also, also müssen wir nur so tun, als wärst du nicht da. Ja, so, kann, so könnte man das sagen. Klar, ich kann er machen. Einfach ignorieren. Ciao. Will dich nicht mehr sehen. Weg. Möchtest du uns jetzt ein Foto-Admin zeigen, Basil? Okay, aber es ist nichts Besonderes. Aber Brace, Basil, hör auf dich äh, äh, selber herunterzumachen. zu machen. Ich bin mir sicher, äh, er ist großartig. Du hast recht, Aubrey. Entschuldigung. Ich sollte mehr versuchen, mir an mich selber zu glauben. So, kann, so können alle gucken. Gucken wir uns mal die Fotos an. Also, wir haben hier unseren Hauptcharakter, Omori. Ich glaube, das ist Kell. Schwer zu sagen. Die Blumenkranz oder so hochhalten. Mari zeigt jedem, wie man äh, Blumenkronen macht. Also, ah, Blumenkrone. Omori und Kell halten äh, Maris Beispiel hoch schön okay jetzt sehen wir die anderen drei da die eine ist Aubrey die andere müsste Mari sein und das in der Mitte müsste Base sein Morin und Kel haben aufgegeben und sind davon gelaufen aber Aubrey und ich haben langsam äh, haben es langsam raus Hero macht immer noch seine äh, Blumenkrone warum hat Hero ein Schlafanzug an er braucht eine Weile, aber langsam kriegt das hin. Du musst seine, ähm, verbissenheit, ähm, ähm, man muss seine, Besis äh, äh, man muss seine Verbissenheit äh, bewundern. Jeder ist Wassermelonen. So fruchtig. Aubrey hat äh, ein paar Samen auf ihrem Gesicht. Vielleicht sollte jemand ihr Bescheid sagen. Kell trinkt eine Flasche ähm, äh, Milch. Sein Lieblingsgetränk. Ihr sollt nicht zu nah rangehen oder macht meine Kamera nass. Hört sie nach einer sinnigen Sache. Mari äh, hat äh, Hero überredet bekommen, ein Foto von uns zu nehmen. Und um uns machen. Jeder äh, glaubt, äh, die eine Blumenkrone äh, steht mir wirklich gut. Hero, ähm, äh, äh, Hero will einen Kuss. Oder einen Umarmung. Smooch ist irgendwie so, eine, so ein komisches Wort, kann man schlecht übersetzen. Geld sieht so genervt aus. Ah, brüderliche Liebe. Die beiden sind also Brüder. Gut zu wissen. Wir haben alle, wir haben heute ein Picknick. Mari, ähm, er, er, er wollte ein Foto von uns allen machen. Sack Käse. Nach dem Essen ist jeder eingeschlafen, außer äh, Hero und Mari an langsam äh, auch müde zu werden. Keller hat, hat, äh, ähm, äh, hat gesagt, er hat das Foto nur aus Versehen von sich selbst aufgenommen, aber ich glaube ihm nicht. Alle unsere Füße in einem Kreis. Könnt ihr erraten, welche Füße zu wem gehört? Also ich denke... Es ist ziemlich offensichtlich, dass die Füße ganz oben ganz bestimmt nicht von dem Hauptcharakter sind, Mori, sondern bestimmt von einem der Mädchen. Oder? Diese Fotos sind alle bezaubernd, Basil. Du weißt wirklich, wie man den Moment einfängt. Danke. Ich habe nicht, hab nicht alle aufgenommen. Marie mag es manchmal, meine L Kamera zu stehlen. Aber nur manchmal. Hey, ich habe eine Idee. Möchtet ihr alle mitkommen und bei mir zu Hause abhängen? Ich habe gerade erst, äh, äh, äh, gerade erst äh, Pflanzen eingepflanzt und wollte sie jedem zeigen. Kommt schon, sie äh, sind wirklich süß. Ja, klar, das klingt nach Spaß. Also losgehen. Es ist, es ist südlich vom Spielplatz, richtig? Ja, das ist der Weg. Ich denke, ich werde das hier aussetzen. Äh, ihr alle könnt äh, gehen und, äh, und Spaß haben. Aber äh, wenn ihr euch irgendwann äh, erschöpft fühlt oder schlapp, könnt ihr jederzeit äh, bei einem meiner Picknicks vorbeischauen. Ich habe immer ein paar Erfrischungen dabei. Und, du, äh, und ihr könnt äh, sogar an meinem äh, Picknick, äh, Picknickkorb äh, speichern. Danke, Mari. Äh, du, bist, äh, du tust immer so viel für uns. Bye Mari, wir, wir werden uns wiedersehen. Jetzt es, es geht los und habt Spaß. Ihr wisst, wo ihr mich finden könnt. Ja, und ich würde auch sagen, das ist jetzt auch das Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal.